Tagträumerin, Katzenfan, New Yorkerin. An einem geheimnisvollen Abend verändert sich ihr Leben grundlegend, als sie auf geheimnisvolle Weise in das wunderschöne, aber trügerische Land Ethia versetzt wird. Frey entdeckt einen magischen sprechenden Armreif, welcher sich um ihr Handgelenk geschlungen hat. Und sie stellt fest, dass sie plötzlich mächtige Zauber wirken und sich dank Magie blitzschnell durch die Landschaft bewegen kann. Die Bevölkerung von Ethia sieht in Frey schon bald ihre einzige Hoffnung, ihnen im Kampf gegen die Tantas beizustehen. Einst wohlgesonnene Matriarchinnen, die jetzt als bösartige Hexen über das Land herrschen. Zögerlich willigt Frey ein und begibt sich auf eine gefährliche Reise. Auf der Suche nach einem Weg zurück nach Hause.